Moin Leute! Herzlich Willkommen zu... Scheiße, ich muss das Ganze neu synchronisieren. Have you ever just sat down your car keys? Just to have them disappear? He can't walk away, you might tell yourself. Well, you're right. But what if someone could be walking away with them? That's what me and my team do, mess with humans. Intricate precision is required to do our job, our only rules to get in and out as quickly as possible and never never be seen so damit auch herzlich willkommen zu Gnomes das erste Video das ich hier versuche aufzunehmen unter Windows 10 und ihr merkt ich habe hier ein Problem Audacity läuft irgendwie nicht mehr da muss ich mir hier mit einer anderen billig Software behelfen zum Ton aufnehmen das Bild nämlich gerade auf dem Xbox DVR aber ja. Ähm. Es hat irgendwie wahrscheinlich ein bisschen Verzögerung, weil das Programm ständig abschmiert. Und ja, äh. Das Spiel habe ich schon angespielt, wie man im Hauptmenü vielleicht gesehen haben sollte. Wir sind jetzt hier bewegen und das hat schon wieder viel zu lange gedauert. Mit R können wir zurückspulen. Die Steuerung finde ich das nicht wirklich so gut. Wir brauchen eine Schlüssel und um dann diese Schlüssel zu holen, den gehen wir dann hier zurück in die Höhle. Replay. Wow. Okay. Ähm, jetzt ist es ja so dramatisch, aber wir müssen unseren Zwerg oder Gnome immer zuerst anklicken. Ich hey, mir fällt gerade auf, wer wird, hier, wer wird hier mit dem Xbox DVR... Angezeigt, wie lange ich schon aufnehme. Ist ganz nice. Ähm, jetzt müssen wir mit dem da, da hoch. Das müssen wir den drücken und wenn wir mit dem dahin kommen. Ist äh, ein bisschen kompliziert. Ähm, weiter. Halt äh, jetzt das müssen wir da und dann werfen und dann zurückspulen, damit wir das dem wechseln können und dann da rein. Also wieder E. Also wirklich nicht so optimal löst, wenn ich jetzt Störung mit Tab können wir das vielleicht ein bisschen besser machen, aber hey, ist ein Indie-Game. Download Humans Siege. Das müsste ich ganz kurz demonstrieren. Die sehen uns da durch das Fenster dort. Ich weiß nicht, ob Xbox jetzt meine Maus aufzeichnet. Aber ja. Ich spule einfach mal ganz zurück. Jetzt stehen wir anklicken und können hier Jump mäßig drüber jumpen, aber das kann ich so leicht hier. Ja. Steuerungsarg gewöhnungsbedürftig, obwohl es geht eigentlich. Ich persönlich fand Jolly roger schwieriger. muss ich halt enorm konzentrieren. Ja, so etwa. Ich sollte vielleicht so weit zurück zurückspulen, dass ich auf der Plattform noch stehe. Okay, und Jo. Jo, wir müssen jetzt hier so begehen, damit der sich umdreht und wir dann hier rüberspringen können. und dass wir gesehen werden. Ist ganz lustig. Um, jetzt. Was ist mit den Rocks? ach so jetzt müssen wir noch dahin gehen. Erstmal da die Scheibe einwerfen, damit wir wieder rauskommen. Ja, dann werden wir gesehen. Ach, da liegt noch ein Stein, okay. Okay, ähm, ich muss mit dem dann nochmal da so machen. Dann nicht dem. Mache ich das so. Und zu dem und dann man wir E. Und machen wir R zu dem und den Schlüssel. So leicht geht das Spiel. Security Cameras. Okay. Da müssen wir sie, glaube ich, wieder ablenken, damit den auf die Kamera schaut. Ja, so leicht geht das. Und dann können wir auch schon da reingehen. Juhu Achso, ich habe versehentlich das Rücktaste gedrückt. Ähm... Um, oh, shit. Ähm... Um, wir müssen jetzt... einen Schlüssel... Also, musst der auf den... Ne, dafür müssen wir erstmal da reinkommen. Oh. Okay. Nee, oder? Der muss... Kann er so springen? Ah, die, das Ding bewegt sich. Das ist gut. Oh, komm, Mann. Was ist das für eine Scheiße? Störung nervt manchmal. Jetzt da rein. Jo. Dass das Ding wieder weg ist. Okay, jetzt können wir mit dem da die Schlüssel holen und und warten. Okay, ähm, weiter. blau nöp, nöp, Okay, ähm, wir müssen da oben drauf. Dann müssen wir da durch. Ach, ich will mal ganz zurück. Ich glaube, wir stellen hier den da oben hin. wohl so geht es auch, wenn das ja gleichzeitig läuft. Das wusste ich jetzt nicht. Okay, das war zu langsam. Glaube, wir müssen den hier nochmal ansteuern, damit jetzt hier auch also damit dem seine aktion zurückgesetzt werden. Ne warte, muss mal anders machen. Oh Mann, das regiert schon da, okay, das ist scheiße. Oh Mann! Was soll das? Jetzt können wir es schaffen. Nein! Oh Mann, ich nehme auch wieder schon wieder viel zu lange auf. Okay, äh, ich würde einfach mal sagen: das ist ein sehr schönes Spiel. Könnt ihr ja gerne selber spielen, ich, ich habe jetzt schon 10 Level von 20 gespielt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und jo, bis zum vielleicht nächsten Video wieder unter Windows 7, dass ihr weiterhin so Probleme macht, ciao.